Reden wir mittlerweile über das Thema Connected BIM. Das heißt, eine große Wertschöpfung liegt eigentlich heute darin, dass wir Daten, die zum einen da sind, miteinander verknüpfen können und Wertschöpfung draus betreiben können und generell das Aufbrechen von Silos. Also wenn wir sagen Connected BIM, das bedeutet halt einfach, wir müssen eine Umgebung schaffen, wo alle Planungsbeteiligten oder Projektbeteiligten auf Datenbestände zugreifen können. Und das ist ein großes Thema. Also da haben wir auch einen Schwerpunkt dieses Jahr, dass wir uns da hin. Hin positionieren mit den Technologien. Ich sage jetzt mal, das geht von Bestandserfassung auf der einen Seite, Reality-Capture, wie wir Daten umwandeln können in intelligente, nutzbare Daten, bis hin dann eigentlich, dass wir sagen, wenn wir eine Plattform haben, wo Daten bereit sind, dann können halt alle Planungsbeteiligte solche Daten auch noch systematischer auswerten. Und dann sind wir beim Thema, wo Planung auch ergänzt wird durch das Thema Machine Learning oder künstliche Intelligenz. Und da nochmal den den Bogen zum zum Thema Smart Cities, wo, wo wir halt äh, eben auch in der Partnerschaft zusammen mit mit ESRI eine große Möglichkeit sehen, ein Leadership-Beispiel in die Branche reinzubringen, äh, wie wir Daten bereitstellen, dass halt äh, Städte daran Wertschöpfung betreiben können. Das kann eine bessere Infrastrukturplanung sein, das kann äh, eine bessere Lösung von ähm, ich sage jetzt mal, verkehrstechnischen Fragestellungen sein, gerade in Ballungszentren. Das können bessere Bürgerservices sein. Also da sehen wir einen ganz großen Schwerpunkt. Und da glauben wir auch, dass wir äh, ja gute Beispiele jetzt im September auf der Intergeo dabei haben werden. Das Thema Digitalisierung ist ja so ein Schlagwort, wo viele gar nicht mehr, also so, wo man alles drunter verstehen kann. Ich glaube, was ganz spannend ist, einfach, wenn man das runterbricht auf praktische Projekte. Was sind die Anwendungsfälle? Wir haben jetzt in, in Deutschland zum Beispiel haben Kunden von uns hier bei der äh, Planung der A 99 bei der Wegeführung von der, ähm, von der Autobauplanung eben BIM-Wertschöpfung verbunden mit einer GIS-Wertschöpfung. Ähm, und da kann man, wie gesagt, die Umweltplanung, äh, optimieren. Man kann halt schauen, dass man äh, Gesichtspunkte berücksichtigt, wenn es äh, darum geht, ähm, zum Beispiel lärmtechnische Fragestellungen bei der Autobahn zu berücksichtigen äh, und dergleichen. Es gibt auch andere Beispiele. Wir sind ja hier gar nicht weit weg von, von Bamberg, wo die Stadt Bamberg schon eigentlich vor, vor drei oder vier Jahren äh, eben unterschiedliche Daten integriert hat, um bei der ICE-Trassenplanung eine Transparenz zu schaffen, was kommt auf die Bürger zu. Und ich glaube, die Herausforderung liegt dann auch, dass jeder ähm, Nutzer von diesen Technologien, ob das jetzt Städte sind, die bessere Bürgerservices machen, dass sie einfach klare Fragestellungen formulieren, welche Probleme sollen gelöst werden mit Technologie. Wir sprechen eigentlich heute über Connected BIM und wenn wir das Beziehen halt hier auf die Intergeo bringen, wir halt einmal raumbezogene Damen mit bauwerksbezogenen äh, Daten zusammen in, ich sage jetzt mal, Use Cases, die dann daraus generiert werden. Das kann eine optimierte Umweltplanung sein. Das können aber eben äh, äh, Themen sein wie eine optimierte Energieeffizienz, eine optimierte Kostenplanung. Das sind Teilaspekte und darüber hinaus spielt halt auch eine Rolle, dass wir Daten stärker vernetzen müssen. Und da spielt eben das Thema Cloud eine ganz große Rolle. Also die, die, das, ich sag jetzt mal, die, das verbindende Element ist dann die Cloud, die Datenhaltung über die Cloud und die Nutzbarmachung dieser Informationen. Und das ist für uns Connected BIM und dann eben äh, die Möglichkeit, diese Daten auch auswerten zu können. Und ich sage jetzt mal auch für zukünftige Projekte wieder nutzbar zu machen.